Servus, wir sind hier bei der Marke Rossignol, bei mir steht der Pauli und der Pauli wird uns jetzt was zum tollen Ski aus der Reihe Hio Elite zeigen. Hier in der Hand halte ich den Rossignol Elite Multiturn Carbo. Das ist ein Ski, der sich an erfahrene Skifahrer richtet, die sowohl kurze als auch lange Schwünge an der Piste fahren wollen. Und ähm, aufgebaut ist er mit einem Pappelkern. Pappel ist ein sehr leichtes Material, das trotzdem eine Lebhaftigkeit versprüht und einen guten Kantengriff verspricht. Das Ganze wird kombiniert und verstärkt durch unsere exklusive LCT-Technologie. Das ist ein senkrecht aufgestellter Rail, der durch den Kern geht und somit die Gegenflexion eliminieren soll. Das Ganze wird dann nochmal ummantelt mit einer carbon alloy matrix Das heißt, das wird einfach nochmal ein bisschen härter gemacht, gibt diese gewisse Dynamik, Agilität, die der Ski braucht. Super, toller Ski. Schauen wir mal, wie der sich im Test verhält. Bei mir steht wieder der Phil und der hat den neuen Rossignol Hero elite Multiturn Carbon getestet. Wie war dein Eindruck? Es ist wirklich ein aufregender Ski. Er hat eine etwas breitere Mitte und durch die weichere Platte lässt er deutlich mehr freie Flex zu. Man kann ihn sehr schön durchbiegen und die Performance quasi aus dem Ski herauskitzeln. Von daher ist das ein sehr, sehr aufregender Ski. Und wie siehst du die Zielgruppe für den Ski? Also diejenigen, die zweimal, dreimal im Jahr in den Schnee gehen, für die ist das der richtige Ski. Dankeschön, viel Spaß noch. Gerne, danke.